Jetzt geht's um. Schaffen wir die Schnellbahn oder nicht? Das ist die Frage. Die Spannung steigt. Ich bin hier jetzt beim Special Assistant Schalter der Austrian hier soll mein Rolli sicher aufgegeben werden, ins Flugzeug gebracht werden, wieder rausgeladen werden, und ich soll in Berlin am Tegel happy mit ihm wieder vereint werden. Wir werden sehen, ob es so ist. Ja, ich sitze im Flugzeug geschafft. Äh, bei Rolle wurde jetzt abgekämmt, also die Batteriekontakte haben wir gelöst, ähm, Schauen wir mal, ob das genügt. Und schauen wir mal, wie die den jetzt äh, behandeln, beim Einladen hier in das Flugzeug. Es hat alles länger gedauert, als gedacht hab, ich gedacht habe, ich wollte eigentlich noch gemütlich abgeben Rolli und dann noch ins Essen gehen, und so gehen und so, aber gibt es nicht. Nicht hier. Ich schauen wir mal. Das sind ein schneller gelangt, als ich mir gedacht habe, wirklich ganz übersehen. Und jetzt geht's ans Aussteigen. So, ich sitze noch in diesem bequemen Mini-Tragestühlchen hier und warte auf meinen Eroli. Der ist da! Der wird zusammengeschraubt. sich unmittelbar nach dem Check-in in die Abflugwarteräume zu begeben. Ich würde gern einchecken, aber es ist keiner Tag. Und es ist schon fast anderthalb Stunden vor dem Flug, und die da dauert immer ewig, und ich habe überhaupt kein Grüßer. Überhaupt ja, wie ihr seht, ich sitze in meinem neuen schicken Rolli, oh, oh. Gott sei Dank nicht, nein. Das ist der PRM. Person with Reduced Mobility Service Rolli hier in berlin tegel und deswegen bin ich jetzt daher hergefahren, vom Heavy Luggage, wo mein Rolli in einem Röntgentunnel verschwunden ist. Lustige Zeitnot. Erstens. Mir wurde angeboten mit dem E-Rolli bis zum Flugzeug zu fahren. Zweitens, ich habe nichts abklemmen müssen. Die Lehnen nicht umklappen müssen. Gar nichts. Anyway, wir sehen uns. Flughafen Wien wieder. Hoffentlich. Ja, nachdem ja. ich jetzt sicher bin auf einer Rolli ein ankommen, ist, weil die Jungs laden da unten sehr groß waren, äh, muss ich jetzt so warten, bis diese schmale Rolli kommt, damit ich da eingeladen werden kann. Leichtes Chaos, aber schon. Ich sitze. Jetzt schauen wir, wie der Flug wird. Gelandet. Danke. Herr. Ciao, ciao. Ciao, viel Spaß. Da habe ich glaube ich am Platz. Game of Thrones, baby. Ja. Aber man merkt, dass Wien etwas moderner ist, wie Berlin, <lacht> von dem Flughafen des So, jetzt warte ich hier auf meinen Rolli in dem <lacht> Mega Extra X Large Handrolli vom PRM Service. Da hinten kommen wir raus. So, jetzt für den heimischen Zug. Das war der die die Choup Berlin. Fliegen mit e -Holli. und ein Haufen mehr. Danke fürs Reinschauen. Bis sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.